Was bedeutet so viel? Also so viel ist das auch wieder nicht. Also Das darf man auch nicht übertreiben. Am Anfang, wo wir natürlich anonym gestartet sind, weil die, ja, wir, wir haben ja unseren Liedern gesagt, niemand darf den Namen nennen, niemand darf den Namen wissen. Und das war auch schon eine ein bisschen verrückte Zeit, ja, wo, wo wirklich viele Projekte gestartet sind. Und wir hatten äh, die Situation, dass zu, in, in unserem Projekt, ja, unsere, unser Geheimnistreffen hatte 500 Top-Leader, äh, wo, wo uns niemand noch kannte. Und äh, da haben die anderen natürlich schon gemerkt, dass, dass ihre Vertriebspower von denen wegfließt und zwar zu ihnen, dass wir richtig, richtig stark werden. Und das musste verhindert werden. Deswegen haben etliche Leute irgendwas behauptet im Internet und die Meinungsfreiheit deckt ja fast alles ab. Also unter dem Deckmantel Meinungsfreiheit kann man ja alles äußern. Und wenn man wirklich mal zurückschaut, sind die meisten negativen Artikel aus der Vorzeit, ja, wo wir wirklich gestartet sind, haben wir auch viele Fehler gemacht. Ja. Also wir haben auch eine Strategie gehabt, wo wir gedacht haben, okay, jetzt gehen wir ran rein, wir integrieren uns an den Markt, jetzt werden wir einen Coin schaffen, der wirklich massentauglich ist. Wir wollten was mit Gold machen, wir wollten was mit Immobilien machen. Wir haben alles mit Rechtsanwälten geprüft und und und. Ja, wir haben, wo wir gestartet sind, nur damit man das weiß hatten wir, das, das Geld haben wir überhaupt nicht angenommen. Wir haben, wir, wir haben, die, die Leute haben gewartet, es, es gab schon Produkte, aber wir haben nichts verkauft. Und wo wir angefangen haben, was zu verkaufen, die, das Limit war 5.000 Euro. 5.000 Euro, da konntest du bei uns mit mehr als 5.000 Euro überhaupt nicht einsteigen. Die Leute hatten so 50.000 vorbereitet, 100.000 vorbereitet und gesagt, nee, nee, nee, machen wir nicht. Ja, und äh, natürlich diese Seriosität, mit der wir das vorbereitet haben, das hat sehr großen Abfluss, also so Anziehungskraft so von, von den Top-Leadern weltweit gehabt. Und wir haben natürlich für diese Anziehungskraft äh, richtig was abbekommen. In der Zeit, wo wir gestartet sind, äh, wir haben ja gestartet, wo die Idee auch fast auf dem Zettel war und äh, ich habe ja nur von den großen Zielen geträumt. Vieles konnte man rational sich nicht erklären, das ist auch wahr und äh, vieles hat auch auf dem Vertrauen aller zu meiner Person basiert und äh, na ja, darauf, äh, darauf äh, basiert ja auch die Kritik. Letztendlich äh, haben wir auch auf, in, auf unsere Lautbahn, Laufbahn äh, Fehler gemacht, ja, das gebe ich auch offen und ehrlich zu in jedem Webinar, wenn man mich darauf anspricht, ich, ich kann auch Fehler zugeben. Und aber in den letzten fast mehr als vier Jahren haben wir ja alle, die uns kritisiert haben. Also die meisten haben wir überlebt, ja, die, die uns kritisiert haben, sind nicht mehr da. Und in dieser Branche, sobald, soweit ich weiß, sind wir in der größten Ordnung, in dem Alter, beinahe die einzigen, wenn, wenn, wenn nicht die einzigen überhaupt, ja. Und wenn soll man dann schon angreifen, wenn nicht die Großen und, und nicht die Starken, ja. Also wer den Ball hat, der wird einfach angegriffen. Und, ähm, natürlich gab es verschiedene Situationen auf dem Markt. Wir haben auch eine Meldung von, von BaFin gehabt, ja, die einfach gesagt hat, hey, wir haben eine, keine Banklizenz. Wir haben natürlich nicht geschrieben, dass wir keine brauchen. Aber das wurde sofort äh, im, im Vorrat diskutiert, hey, ähm, Platincoin arbeitet ohne äh, Bafen-Lizenz und so weiter. Ja, arbeiten wir, weil wir keine brauchen. Ja, diesen kleinen Zusatz hätten wir natürlich gern gewünscht, aber wir können den Bafen nichts äh, vorschreiben. Die, die melden, wie sie wollen. Und ähm, die gesamte Kritik, die jetzt zum Beispiel entsteht, die basiert ja nur auf den alten irgendwie Tatsachen. Oder oder, mh, oder ähm, Meinungsäußerungen. Ja, wir haben, wir, wir sprechen auch mit den, mit den Medien, die irgendwas schreiben. Die Antwort ist eigentlich ziemlich eindeutig. Äh, ja, mit, äh, mit Meinungsfreiheit äh, können wir das. Ja, also das heißt, das tut uns leid. Ja, wir fühlen uns natürlich missverstanden. Äh, es tut uns weh. Aber letztendlich wir wachsen weiter und äh, so viel Negativität ist da nicht. Es gibt ein paar Artikel, die meisten sind einfach freie Meinungsäußerungen oder oder Annahmen. Ja, also da, da gibt's keine Beweise für irgendwas. Fakt ist, wir sind mehr als vier Jahre auf dem Markt. Bedeutet, wir haben alle Proof of Concept, Proof of Market, Proof of Product, Proof of alles haben wir schon gemacht äh, und wir sind dabei erst bei zehn Prozent unserer Leistung. Ich denke, je stärker wir werden, je größer wir werden, werden wir auch stärker und größer kritisiert. Darauf bin ich schon eingestellt. Das gehört einfach zum Spiel, ja, das gehört einfach zum Business. Je mehr Aufmerksamkeit du er er erregst, desto mehr möchten die anderen um dich herum profitieren und ähm, ja, jeder weiß, negative Nachrichten verkaufen sich einfach besser. Ja, man das genügt Irgendein Wort scam oder Betrug oder irgendwas zu schreiben, sofort fließt der Traffic, was heutzutage sehr teuer ist, aber in dieser Hinsicht fließt er einfach kostenfrei in die Ressourcen und diese Ressourcen können dann ihre Produkte anbieten. Das, das gehört einfach zum Spiel. Aber es gibt auch sehr viele äh, positive Artikel, ja, also wer sucht, der findet, der, der positive Artikel sucht, der, der findet positive Artikel, der, der negative Artikel sucht, findet negative Artikel, das ist normal, ja, im Leben.